Wir werden zusammen gehen. Lama! Leon, ich hab Lama gefunden! Alter. Und damit.. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Bei, ja, Minecraft äh, Zauber. Heute zaubern wir wieder mit Leon. Hey, Mann. Ich habe einen Goldapfel. Okay. Meine Rüstung ist fast ganz. Wir brauchen noch. Mike, hast du noch Eisen? Eisen? Äh. Also Leute, wollt nicht wissen, was letzte passiert ist? Wir haben endlich Dias gefunden. Lia, gib, gib, mir LAPES. LAPES. Mike, gib mir mal Lapis! Ich habe nur noch einen. Mike, gib mir mal Lapis. Wir müssen. Oh! Wir müssen Profi rausholen, weil äh, Dias besser. <lacht> die oh, äh, die ich ich habe eine Idee! Ich hab ne Idee, gib mir mal den dir. gib mir mal den dir. Gib mir ja, den Tier, Mann! Was machst du? Jetzt benennt er den um... Warte ich benenne mal ein Eisenschwert auf Verbrennung, mit Verbrennung, Haltbarkeit und Schärfe, Leute, Augen? In was soll ich ihn nennen? In was soll ich ihn nennen? Mike! Der Zer Zer Zer Zerschnitzler, warte, der Zerschnitzler. Oh na Zerschnitzler. So Leute, ich werde jetzt ein wenig mal in unserem... Wie geht's eigentlich unseren du Hühnern? Hast Diamond, Leon. Du hast es falsch geschrieben, du hast First mit R... Das muss Ja, eben ja du First Diamond. Ja, aber du hast ein R dran gepackt, aber das mach ich eben weg. Hey Mike, the first diamond. Ja, aber da neben den S, wenn ST, dann noch ein R, dann falsch. For so the first diamond. Ja. Oh. So, ich gehe Also, jetzt, ich, ich gehe jetzt Und ich werde ähm, mich jetzt an Regeln der jas. Hühnchen schön, wie ich. Was weit machen? Dafür brauche ich Wasser. Ich finde ich von doch keine Lamas. Das machen wir in der übernächsten Folge, denn ich habe hier eine Höhle gefunden, wo ich gerade fast gestorben bin das wollte ich eigentlich nicht los ich wollte nämlich was anderes machen ich wollte nämlich unser haus endlich mal zu ende bauen damit wir was mache ich immer noch du baust da einen stall das will ich jetzt aber nicht ich will jetzt erstmal hier Feld bauen und jemand muss sich ja bauen ich habe gebetet dann machst du ein dach was so hoch geht und dann in eine richtung so was feier ich. Ich nicht, sowas feiere ich habe ich dir auch schon gesagt first diamond nee, ich suche jetzt ich gehe jetzt in die richtung wo du warst und dann suche ich noch in leder Mach das mal, da hinten müsste noch irgendwo Kühe sein. Ich brauche äh, ein ja, gut, ich noch ein, paar ein paar. Ich verbinde mal mein mit dem gut, fertig, Platz. Ich Nahrung. Ich muss mein Hühnchen gehege schnell fertig bekommen. Ich bin, ich bin beim Haus, wo bist du? Hier unten, unterm Haus, unterm Haus. Auf die Unter Richtung, wo du bist. die Richtung, wo du gegangen bist. Ah, ich dich! Ich kann gleich nicht mehr, ich kann nicht mehr sprinten. Du bist doch hier hingegangen in die Richtung, oder? Ich. Oh ja, endlich wieder sprinten, Mann. Mal schauen, jetzt finden wir sogar Lamas während des Wegs. Ach, zu Nachts. Okay, Leon, dann würde ich sagen, mich würde ich will nicht gehen nach, nachdem es äh, wieder Tag ist. Oder ich mache eben meinen. Komm äh, äh, an. <lacht> <Guck mal> an. <lacht> oder Leon, soll ich machen? Um. Ja, Wir sind jetzt schon in der 10. oder 11. Folge. Wir haben einfach immer noch keine Wolle. Ich weiß gar nicht, weil ich, ich kann mal eben auf YouTube schauen, warte. Mikey gesamt. Das wäre dann. Aua! Das wäre dann die.. Olaf oh, das hat schneller. Die zehn Folge, ne? Folge. Leute, Jubiläum! Zehn Folge wir! werden ein Lava finden! Genau, Leon! Du lockst dich bitte aus, nicht geschlafen. Ball hast du Seeds. Was habe ich? Damen. Damen nicht. Ja, zu Weizen, zu Weizen. Ich habe noch meine unten noch. Ja. Bist du fertig? Ja, kannst du raufkommen. Wieso ich, ich geht auf meine Reise, Leon. Ich werde jetzt nicht mehr zurück. Falls ich mich mehr zurückkomme, Leon. Sag mal. Lach richtig aus. Sieh Geld schon. <lacht> Nein mein Wasser ist weg ich komme eben neun Kürbisse ne? direkt Kürbiskuchen. Kürbiskuchen ich baue die ab, Alter. PvP am Start Leute Ja, sind, ne? Hier sind die ich glaub, die, ich sind die sind die Dydels. Dydels. Ja, ja, Dydels. die, ja, sind die es juckt mich nicht, aber es interessiert mich. Schiss. Mir, mir egal, ist mir egal. Was haben wir denn? Lol, die Grafikbahn. Wie die Grafikbahn steht ist so toll? Ich maul. Der Maul dich selbst. Wir gehen. Hä? Was? Lol, ich glaube, wir haben hier. Was ja. ist eigentlich los? Weil ich lieber Zombie. Entweder du holst aus deinem Haus weiter oder Mike, du holst uns Gegner gefangen. Was? Äh, hey, ich kann nichts abbauen. Ach so, ich habe 13 Kürbisse im Winter. Nein. Nein. Okay. Oh. Ich hoffe, ich gehe nicht zu oh. so weit weg, sonst haben wir ein riesengroßes Problem. Nee, kann ich kann die am Korris dann sagen. Fang an zu ackern. Leon, der wird hier bei. Leon, bist du bist so der Farmer, bist geboren noch laut und Kühe. Aber du merkst doch keine Kühe, denn wir haben keine. Nee. So, jetzt ganz schnell. Er äh, lockt man Kühe an. Äh, mit Weizen. Weizen, ja toll. Gerade jetzt haben wir kein Weizen, ne? Easy. Sag das nicht! Hast du? Ja, zwei. Okay, ich würde sagen in der äh, nächsten, schräg übernächsten Folge werden wir dann zusammen mal gehen, ja Leon? Die werden zusammen gehen. Lava! Leon, ich habe Lava gefunden, ein Weißes. Oh. Ich weiß nicht, wie los? man das mitziehen kann. Mit Samen Alleine. Was? Alleine. Ich schütze einfach zu uns. Ich kann nichts essen, weil es voll rum. Leon, die sind 1, 2, 3, 4, 5 und ein Babylama. Oh mein Gott, Leo, wir haben so viel Glück. Mike ist aber schon klar, dass wir für eine Leine einen Schleim töten müssen. Und man kann keine Leine machen. Ma Was? X ist 4, 4, 4. Das ist mir egal. ist 9, 8. Und Z ist 5, 6, 7 und ich habe gerade das Video gemacht, wenn ich nicht wollte. So, ich habe jetzt ein ja. Heuball. Ein. ein Heublock. Ich kann ihn nicht mitnehmen, Leon. Was machen wir da? Du merkst ja, die Cordy Screens die ab. Ich gerade geschrieben in den Chat. Ja, dann screens Screen, sie oder? die nochmal safety first ab. Alter, Leon, wie machen wir den Screening? Von wem? Von dem, Von dem Lama, komm ich ich mache mir jetzt einen eigenen villager mike du kannst vielleicht hä wenn du ein villager zombie ein gold gibt. leon du machst keine gold dafür gibst den. hey ich kann ihm den nicht geben Das hast hast du einen gemacht ich kann dem villager zombie das nicht geben Leon, ich komm zurück. Ich kann nichts essen, Leon, irgendwie. Soll Nein, ich der. Mann, ich krieg den Villager. Leute, wir haben Lamas gefunden. Vielleicht. Leon, soll ich das äh, Bildschirm für das äh, äh, festlegen für das Dings? Für das T-Shirt. Ich muss gerade erstmal den. Schauen wir Villager den so den einbauen! Ich bin ein bisschen da, ne? Was? Ich bin wieder da, ne? ist denn du? Nee, und bei dem schweinefeld ich, Schweine ich komme wieder hoch warte ah. da, da, da, da ist das haus mir war entgangen dass wir ja einen villager zombie hatten hast du einen gemacht Hä, nein, wir haben einen villager zombie in der, in der nacht wo du fast gesch wo wir beide fast gestorben sind hey aber ich will ja zum babys machen ne ich will mit dem den, den. Ja, nein Nee, nee, nee, nee, nee. Ich brenne zwar, aber es juckt mich nicht. Leon, ich brenne, ich brenne, ich nicht frei, okay. Nicht sterben, ja. Nein, aus. ich sterbe. Meine <lacht> und Dach zu, Dach zu. <lacht> ja, wir haben jetzt einen äh, genossen, wir haben ein einfach genossen. Nein, wie machen wir jetzt bitte ja, das ist Fred, unser Freund? Was ich sporen den ich auf machen. Wikipedia und guck, wie man sich ein Villager macht. Hm. Ja, ja. man kann von hier aus reinsehen. Warte, <lacht> ich habe eine geile Idee. Wo sind Die unsere Welt. Glasscheiben? Ne, das wird geil. Auch ein Ich muss mir jetzt ernsthaft ich bin ich muss gerade so was Lächerliches machen. Ich muss mir gerade eine Holzachs craften. Ich habe eine Steinachs aber okay. Ich muss Holz craften. Nein, Mike, da, da, da, tu da wieder das Holz hin. Und jetzt gehst du da mal weg. Okay. Leon, nicht da aufbauen oben, weil es kommt da raus. Das kann da rauskommen Leon. Oh mein Gott, da. Ich hab ich habe die Workbench jetzt, die woanders sehen, Ich habe eh zwei. Also. Wir können das hier jetzt friedlich regeln. Ä ja, also bitte ein bisschen lauter, okay? Wieso boxt du mich jetzt? Was hat Geber an der Mikro, Leon? Ganz laut. Was hat er denn gegen mich? Au, oh, oh, nein, nicht so laut sein. Glaubst du, was hat der Typ gegen mich? Au! geh also, da mal weg. Geh da mal weg. Nein, ja, der mal Alter, lang. alles Oh. Guck dir das mal an. Vielleicht ich. Ja. voll Zombie. Geh Hallo Mr. Zombie, wie geht's Ihnen so? Wir haben einen neuen kann ich den irgendwie <lacht> ja, mein Nein! Ich, ja, kann ich nee. Nein, du ihn höchstens dadurch töten. Ich sagen, das ist mich auch noch nicht mehr mit Lern Aber ich würde sagen, die kommt ist jetzt leider schon zu Ende. Da gehen ich das mal gleich. Die sind gerade mal Die ist Folge ist voll sieben Minuten gerade. Nein! Leck! So lang am Start! Mein PC ist überlastet! Uh. Hä? Uh. Da ist er doch immer bei dir. Oh. Ach, Gail Übergang will ich sagen, das habe ich gerne gemacht. Morgen <lacht> so, wir haben mit neuen Kumpanen. Warte ich ich mache eben ein Schild, dann benennen wir ihn. Leon wie wollen wir ihn benennen? Ja. Hä du hast ein Namensschild? Ja. Nein ich habe Schilder. Wie sollen wir den nennen? Deine Mutter? Nein sag schau wie wollen wir den nennen? Keine Ahnung warte kurz. Peter. Will Leon. Oh. Ah, das ist der Peter, jetzt sehen wir den, den aber nicht. Ja, warte, ich mach, ich mach. Warte. Willig da. Das ist. äh.. der Peter. Oh. Das ist der Peter. Leon Schadushit. Wie geil! Ich habe sogar ja gerade Das ist der Peter. So. Was? Nochmal normalerwort. Oh. Bewohner, doch Bewohner. Hallo, Peter. Und dann, Peter. Drops keine Erfahrung. Zombie. <lacht> Meine Güte. Schau mal hier, schau mal hier mein Gespräch. Doch habe ich mal mein gestrichen da? Hallo Peter! Peter, wow. also, <lacht> Alter! Bitte ich hab's kaputt gemacht! Alter. Wenn ich mein Schwert zu dir angreife, dann bist du noch drei Schläge. Alter, drei Herzen hast du gemacht! Ja, wir müssen mal meins spüren. Jetzt der Schnittsteller. Was hast du hier gemacht? Es ist doch cool. Ja, bitte mal fühlen, sonst ist es zu weh. Wie viel Schaden? äh, Zwei Herzen. Hm. Hey, ich hab Stärke. Ich hab Schärfe drauf, aber okay. So Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge. Wir, äh, lernen ja, wir lernen uns hier drinnen aus. Ja, wir laufen uns hier drinnen aus. Ja. Also wir machen die auch Squidie, Warte, komm, Leon, Squidie Mit dem zum Schwert, okay, warte. Da. Squeezy. So Leute, wenn es euch gefallen hat, dann gibt eine positive Bewertung. Gibt ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und äh, nächstes Mal dabei sein wollt, ja? Haut rein und. Leon! Ich sterbe! No, ich los, ich los, Leon, ich bin auf! Ich bin auf! Leon! Leon! Hör auf! Hör auf, Mann! Hör auf! Hau halt rein! Ich laufe mich lieber aus und tschüss!